Herzlich willkommen, ich bin der Ralf von Jodeland und hinter mir im Hintergrund seht ihr eine Großjorde. Die Großjorde zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen Durchmesser von 8 ähm, Meter hat. Die Seitenhöhe hier bis zur Dachkante ist 1,65 Meter. Ich habe eine Grundfläche von, ähm, ich würde sagen, 50, 50 Quadratmeter ungefähr hat die Jorde in der Mittelhöhe ungefähr drei Meter. Es könnte jetzt nach oben auf der Spitze könnte noch eine, eine Abdeckplane drauf sein. Die haben wir weggelassen, weil wir halt einfach nur ein großes Feuer drin machen und möchte, dass da Rauch gut abzieht. Was ich euch in diesem Video zeigen möchte, ist der Aufbau von der J. Da zeige ich euch gleich noch ein paar Bilder dazu. Ähm mit ein paar Helfer sehr schnell aufgebaut. Im Zweifelsfall kann ich es auch äh, alleine tun. Mit ein paar Knips und Tricks zu zweit geht gut und zu Viert oder zu fünft geht es gerade bei der Großjürte, ähm, dann doch sehr schnell. Wie baue ich also eine Jürte auf? Zuerst, ähm, also meine Herangehensweise ist, wenn es der Boden einigermaßen zulässt, wenn er nicht allzu matschig ist, dann lege ich zuerst das Dach aus. Ich breite das komplette Dach aus so dass ich die Zeltform letztendlich auf dem Boden liege habe und habe dann auch bereits die, die, für mich die richtige Geometrie, wie ich jetzt nachher dann die ganze Stange, Seile und Heringe anordnen kann. Um den Einschlagort der Heringe zu finden, nutze ich einfach die Stange, weil man sagt immer, Vorschwammel, der Hering soll so weit weg sein, wie die seitliche Aufstellstange in der Höhe hat dass ich ähm, nachher in der Schnur einen 45-Grad-Winkel habe. Das ist einfach das Optimum von der Kräfteverteilung für die Jorde, für den Hering im Boden. Da bleibt die Jorde nachher auch gut stehen. Deswegen lege ich die Stange sternförmig ums Zelt rum, und zwar mit der Spitze auf die Stelle, wo die Öse im Dach ist. Und ähm, das Ende kommt dann dort zu liegen, wo später der Hering in der Boden kommt. Damit das geometrisch stimmt, lege ich diese Stange einfach in der Verlängerung von der Mitte raus zu sternförmig vom Zelt weg. Das heißt, im Grunde wird diese, diese Dachnaht, die ich oben habe, wird über diese Stange auf dem Boden einfach nochmal verlängert. Die Stange lege ich sternförmig ums Zelt rum und dann kann ich anfangen bereits die Heringe am Stangeende einzuschlagen. Ich kann meine Schnüre auf ungefähr schon die richtige Länge bringen und dann im Prinzip schon ans Aufstelle gehen. Wenn ich dann also alles bei der Großjörde alle 16 Stange, alle 16 Heringe, alle 16 ähm, Abspannschnüre bereitliege habe, dann gehe ich im Idealfall mit der zweiten Person hin und ziehe auf der, der jeweils gegenüberliegenden Seite schon mal mit einer Aufstellstange das Zeltdach hoch. Das heißt, ich ziehe links, ich ziehe rechts in der Hälfte jeweils vom Zelt und spanne das Ganze auf. Wenn diese zwei einigermaßen sicher stehen, im besten Fall habe ich noch jemanden, der diese Stange dann noch hält, weil schon kann das Ganze auch mal wieder umfallen. Wenn ich jetzt genau in die mittlere Stelle versetzt ähm, reingehe und dann quasi erstmal vier Pfosten vom Zelt dann stehen habe, wenn die so weit abgespannt sind, dann steht das Zelt auch schon <lacht> so sicher, dass ich jetzt anfangen kann, alle anderen Pfosten einfach in beliebiger Reihefolge nachher auch aufzustellen. Ähm, und wenn ich alle 16 Seidestange drin habe, dann habe ich die Jurte noch mit durchhängendem Dach. Aber ich habe ähm, die Jurte stehen. Die Mitte hochzubringen ist nachher nicht mehr schwierig. Es sieht jetzt aus wie eine Zisterne. Das heißt, das Dach hängt in der Mitte noch durch. Ich kann auch unten am Zelt jetzt reinlaufen, kann dort ähm, dann die Jurtespinne einhängen, ohne dass ich das Zelt betreten muss, ohne dass ich jetzt schon von draußen irgendwie über das Zelt krabbeln muss. Um das eins kann ich alles in unten jetzt machen. Ich habe genügend Spielraum und <lacht> wenn die Kette dann drin ist, brauche ich noch meine Mittelstange. In dem Fall nutze ich, also meistens nutze ich zwei Mittelstangen. Das ist noch vom Materialaufwand vertretbar und äh, schön so gelöst, dass ich nachher auch im Feuer mit drin machen kann zwischen beide Stangen. Das heißt, ich nehme mein, in dem Fall ist es Steckstange, ich nehme die oberste Stange, ähm, habe die schon fertig verbunden, stelle die über mein Kreuz drüber, fädel meine Schnur ein, und ziehe dann das Dach bereits mit in die Höhe, wenn ich anfange, die zwei anderen Steckteile noch unter der Stange entsprechend ähm, <lacht> einzufügen. Straff das Ganze noch mit dem Seil und schon steht mein Dach, die Seitewände fehlen noch. Aber die kann ich jetzt in aller Ruhe, zur Not, wenn es regnet, sogar außen dem Trockene raus, wenn ich im Zelt stehe, kann ich jetzt anfangen, Seidewände anzubringen. Das ist nochmal eine Sache, die ein bisschen auffällt, einfach mit ähm, Knopf und Knopfloch. Das geht eine Weile, vor allem gerade bei der heutigen Temperatur, wo es um die 0 Grad hat. Da tun einem schneller mal die Finger weh beim, ähm, ja, beim Knöpfen. Aber es geht, es ist einigermaßen zügig erledigt. Und wir haben, so wie die wie die Jörg jetzt dasteht, auch schon mit ein bisschen in und so weiter, haben wir jetzt ähm, zwei Stunden gebraucht. Da würde ich sagen, wir haben für eigentlich eigentliche Zelt zum Aufbau ungefähr eine Stunde, eine Viertel ähm, Wärme investiert haben. Und der Rest war für die Feinheiten noch, die ich gebraucht habe. Aber wenn ich da mit ein bisschen Übung zwei Stunden rechne, dann habe ich sowohl mein Zelt aufgestellt, habe es eingerichtet und ähm, kann es einfach schon nutzen. So, habt ihr gesehen, wie schnell und einfach ähm, die, die Jotte auch steht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid wenn Jürgenland für euch online geht. Ja, dankeschön.